Es ist nicht das, was du gewollt hast Ich bin dauernd am Ballen, doch häng nie am Bolzplatz Ich mach nen Beat an der Polter Liefer die Heats, während sie nur enttäuscht ja, Mach Welle wie Kreuzfahrt, bin im Gelände wie Golfer ja, Mach Welle wie ne Kreuzfahrt, bin im Gelände wie Golfer Ich mach nen Song, jetzt mach eine Misch Klipp von dem Part noch ein Bombhead. ja Seh keinen Takt, seh kennen Licht, keine Sonne Ey, das ist das, was ich wollte, ja Laune für Tonne, hab ja, meine Träume Ey, man, ich lebe dafür Wir sind keine Freunde, dicker Verpiss dich Eure Diamond sind nicht echt und ihr fahrt Linienbus. Yeah. Bin so verbal, verbal, der alle. ich fühl mich wie Ballack. Yeah. Bin so verbal, verbal, der alle. ich fühl mich wie Ballack, yeah. Bin so verbal, verbal, der alle. ich fühl mich wie Ballack, ja. Bin so verbal, verbal, verbal, der alle. ich fühl mich wie Ballack, Mach yeah. mach mal, mach mal, Hypercourt the Bitch. Bei mich vertonen, doch wie Shit, yeah. Ich will es cool an der Race, dass ich im Sommer nicht schwitze, ja. Yeah. Sei es macht mach tick Ich move nur noch im tick Ich tackle, lass ich doch und noch meinen Scheiß in meinem Blick hab Ich bin auf Sendung wie Stefan Drab Ich bin Legende und werd nicht vergessen na? Ich steppe hier per Leveler, fuck off, I've be my bro Ich bin schon längst next ab Ich kann nichts aneinander, dass Immer wenn ich was zu sprechen hab Die Zeilen auf einmal mein head verbannen. Dann komm ich nur raus, wenn ich rappe, Mann Keine Sorgen, weil ich rauche gut Du klingst fresh, auch mit Autotune Zu, zu vercheckt bin ich ausgeruht Immer ready, meine Laune gut Immer baggy, ja der fit ist los Shit is heavy, ja der shit is smooth Ihr seid draggy, ich geh in die booth Stell ich auf Dreck, ich ein Gesicht dazu das ist nicht das, was du gewollt hast Ich bin da und am Bolle noch häng nie am Wolfsplatz ich, ich war nen wieder an der Polter Ich wollte die hieß, während du nur enttäuscht war. Mach Welle wie Kreuzfahrt, bin im Gelände wie Golfer ja. Mach Welle wie eine Kreuzfahrt, bin im Gelände wie Golfer das geil, ich weiß, was du vorhast.